So, jetzt hier willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute ich mal alleine. Und zwar wollen wir heute mal testen den Laufgürtel für das Handy. Ich habe mein Handy verloren und deswegen brauche ich auch mal was Neues. Ähm, für mein Galaxy habe ich mir das Ding bestellt. Jetzt ähm, blöderweise. Komisch, hat äh, mir bestimmt in der Cloud-Handy. Auf jeden Fall ist es weg. Und jetzt habe ich neu Und das ist äh, bedeutend schwerer. Funktioniert noch mit dem Ding, aber ist halt eigentlich. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Deswegen testen wir jetzt mal einen Laufgürtel. Wie man schon sieht hier im Hintergrund. Äh, Mike mir bestellt, ist schon da. Äh, ja, Amazon Like war ganz schnell da. Nächsten in quasi Montag bestellt, Dienstag ist es da. So, dann gucken wir uns das mal an, wie das so ankommt. Ja, ja. Karton, wieder Amazon-like. Riesig. So, klicken hier. So eben mal rundherum reflektiert, also für Winter. da Herbst, wenn man dunkel läuft oder in der Dämmerung, ist schon mal sehr gut. Und so, dann kann man das hier aufmachen. Äh, warte mal. Und hier auch aufmachen. Also hier würde mein Handy nicht drin passen. Auf der Seite nehme ich an. Aber dafür auf der Seite. Versuchen wir jetzt mal aus, ja. Passt ganz locker drin. Ähm, ist so ein Spanngurt hier. Ne? Ähm, kann man natürlich noch einstellen. Genau, so, den gibt es auch in schwarz, ne? den muss man jetzt nicht in diesen Graukofen, ich habe gedacht, äh, normal schwarz ist langweilig, deswegen habe ich jetzt die Farbe genommen. Dann gibt es hier noch so ein Loch, da kann man hier ein Kabel durchführen, wenn man jetzt nicht per Bluetooth äh, die Kopfhörer verbindet. Genau, dann kann man hier, die Tasche ist wahrscheinlich noch für den Schlüssel, oder, ja, weiß nicht, Was man so unbedingt braucht zum Joggen sonst. Genau, wir testen mal jetzt mal, ich Jetzt jetzt mal joggen, es wird ein bisschen warm, ich ähm, sag schon mal gleich, ich bin nicht so schnell heute. <lacht> 31 Grad, eigentlich kein Wetter zum Joggen, aber ey für euch, ja, für den Test, mache ich das mal. Ja. So, ich bin jetzt weg, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, eine gute und eine schlechte Nachricht, also ich bin jetzt wieder angekommen, wie man sieht, äh, wir fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Äh, bei dem Wetter, ähm, es wird voll und zu laufen. Wetter ähm, macht das nicht nach. Okay, Moment mal. Ja, wir haben es jetzt 33 Grad. Also bin ich vielleicht bei... Wat? 34 Grad. Also bin ich vielleicht bei 33 Grad hier laufen. Also bitte nicht nachmachen. Ja, und wenn dann nur langsam. Äh, mein Ergebnis vom Lauf. Vom Loafing. Wird gerade synchronisiert. <lacht> ja, was kann ich dazu sagen? Also, es ist natürlich immer komplett durchgenäst. Ähm, vom, vom Einstellen her. Also, mein Bauchumfang hat fast direkt gepasst. Ich habe es bloß ein bisschen stramm gezogen. Das ist ganz leicht. Äh, einfach bloß rüberziehen und dann ist es enger. Oder einfach zurück und dann ist es weiter. Also, es mir umgemacht um und dann einfach in die Richtung gezogen, wie ich es haben wollte, und dann war es schon stramm. Ich musste während des Laufens doch nicht noch mal strammer ziehen, also es hat gehalten, hat wunderbar ähm, ist meiner Meinung nach angenehmer als die hier. Genau, you know. ich, ich habe extra ein Handtuch unter mir, weil das ist zu klein. Also ich muss fertig werden, wir gucken uns jetzt mal kurz das Ergebnis an vom Lauf, ansonsten kann ich sagen, hier, das ist geil, das Ding, könnt ihr euch ruhig bestellen. Wir gucken uns nochmal an, wie schwer, ach, hier ist der Lauf. 5 Minuten 27, ja, für das Wetter ist gut, würde ich sagen, also für mich... Ja, ist okay, wa? So, wir gucken uns jetzt je Redner mal an. Ja, das geht halt wunderbar. Ist angeblich abweisend. Naja. Ich glaube, ich habe der so dermaßen voll geschwitzt. Also innen ist nichts, würde ich sagen. Das ist schon dicht. Ja, sieht halt gut aus. Aber außen ist halt komplett nass. Was halt wichtig für jetzt, wenn man mal im Regen läuft, ne, damit der nicht nass wird muss ja nicht sehen, hier, ach, hier, für die Kreditkarte, wenn man unterwegs meine Cola. Total sportlich, denn auch, äh, eine Cola zu unterwegs, aber oh, gut. Ach so, ist für, äh, Topmodels genauso, äh, ja, eigentlich wie für vollschlanke Menschen. Genau, Sicherheitsreflektor hatte ich schon mal gesagt, Tipps dran. Ja, für Radfahren würde ich es jetzt nicht benutzen. Da habe ich einen Fahrradrucksack. Ansonsten hier im Fitness, das ist, ja, im äh, Fitnessstudio vielleicht. Und laufen und hier wandern, das finde ich auch Quatsch. Du hast meistens am Rucksack hast du meistens hier oder hier noch ein Gurt. Und da kann man dann auch die Trainieren machen. Also für das Laufen ist es gut. Und für das Fitnessstudio auch, aber für das Wandern und Radfahren würde ich jetzt nicht machen. Aber Judene Zähne. Genau, habe ich auch schon erwähnt. Das haben wir hier. Ja, es war, weiß ich nicht, das Bild ist wahrscheinlich, nicht so stylisch aus, bla. Ja, genau, also, kann ich weiterempfehlen. Finde ich gut. Wie gesagt, gibt es auch in Schwarz. Kosten 10er, ist halt auf jeden Fall wert. Kann man äh, ganz stark davon aus, auch in eine Waschmaschine schmeißen und da waschen. Warum auch nicht? Welche ich jetzt auch machen müssen. Jo, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und vergesst mir nicht die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten sportlichen Video wieder. Bis dahin. Bis demnächst.